Und damit... Hallo meine Pokéfreunde PokéNet und willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Blau! Wir sind hier schon wieder in der neuen Arena stehen geblieben. Wenn die letzte Folge nicht gesehen hat, solltet ihr unbedingt noch mal vorbeischauen. Da habe ich nämlich am Ende der Folge einfach First tried. Dieses Rätsel habe ich einfach im ersten Versuch geschafft. Ja, das war echt Hammer. Hier ist die arena leiter. Hier ist Hier ist nichts bis Abfall, ja. Ich würde sagen, das mache ich eigentlich immer. vor im Arena-Leute kann speichern. Vor allem in den DS und 3 ds Teilen habe ich das immer gemacht. Jetzt mache ich es auch mal eben und dann kämpfen wir. Hey Kleiner, was hast du hier verloren? Im Kampf hast du doch hast du keine Chance. So viel ist sicher. Lass mich dir etwas erzählen. Während der Pokémon-Feldzüge haben mich meine Elektro-Pokémon gerettet. Okay. Feldzüge? Was meinst du damit? Sie haben meine Gegner mit Strom paralysiert. Das gleiche steht dir nun bevor. Oh, es geht los. Bam. Bam. Gegen Major Bob, der sehr aggro aussieht. Oh yeah. Baby. Es geht jetzt richtig. Ach, Digga, wir kämpfen gegen Major Bob. Der hat ein wollte, über, was mich anstreit. Das sage ich nicht. Nein, nein, wir werden ihn richtig sehr ich weiß nicht, wieso ich singe, aber es mir wurscht. Mein Sander ist zwar weniger level als er, aber er kann wäre mir ja, Das ist kein Kinderspiel für Sander. Toll wäre es, wenn sich Sander danach auch vermitteln würde, aber natürlich geht es nicht so. An. Leider nicht. Aber Level 20 ist toll. Ich weiß nicht, so wieso ich singe. Pikachu ist ein Lappen. Ich wusste, dass ein Pikachu war. Der ist richtig, richtig schlecht. Nein, Pikachu können die doch gar nicht gehen. Oh nein. Wieso ist der Arena Leiter, wenn er so schlecht ist, gar nicht mit Pikachu umgehen kann? Wieso sing ich immer noch? Das ist doch richtig cool? Egal, ich tue was für die Fans. Spiele. Raichu, oh nice Ein Raichu das ist Surf Raichu damals, Spaß Aber es sieht irgendwie so aus, dass es surfen würde Aber egal, wir werden es richtig zerstören yeah. Kauf den Zorn auf iTunes jetzt Er hält natürlich nur Von den Mächten mal <lacht> wieder. Ich glaube ich habe den Braus Mache ich gleich noch ein Album-Spaß? Nee. Äh, ja, wir haben drei Minuten und... ...schon... ...bin ich wieder in die quinch gegangen. Okay, so quinch ist dass ich Ihr müsst zugeben, es war doch toll, oder? Schreib mal in Kommentar, das, die Kommentare, ob die den Song gut fandet. Ich fand's eigentlich cool. Hm... Aber nein. Der Redner das ist echt einfach. Vor allem, wenn man Sanda hat. Und die. 21! ja! Yeah. Welche Bob, du wurdest richtig gerackt. Wow, da muss mich sogar ein dem kratzen. Du weißt, wie man kämpft, Kleiner. Als Auszeichnung verleihe ich dir den Donnerorden. Wow, 2000 Der Donnerorden erhöht die Initiative deiner Pokémon. Außerdem können deine Pokémon nur jederzeit Fliegen einsetzen, wenn du es hast. Aber natürlich hast du natürlich nichts. Du Lappen. Du bist ein besonderer Junge. Nimm das hier. TM 24, lass mich raten. Donnerwelle. Nee, Donnerblitz, okay. Haben wir eh kein Blitz-Pokémon. Blitz, wir werden auch keinen Donner-Pokémon ins Team nehmen. Nein. Also ist die TM zum Verkaufen da. Letzte Pokémon können diese Attacke erlernen. Oh Gott, diese Folge. Wir haben jetzt auch unseren dritten Orden. Das ist natürlich toll. Ich werde auch jetzt eben tauschen. Das heißt, da Vorne sein. Also oben. Nein, ja, okay. Gut. Dann will ich eben heilen. Und dann, was machen wir dann? Wir haben ja jetzt den Schneider. Allerdings gehen wir noch nicht weiter. Wir gehen erstmal nach rechts. Denn rechts. Äh, gibt es keine Route. Da sollten wir eigentlich... können wir eigentlich schon jetzt. Hin? Deshalb mache ich es nämlich auch. Und dann können wir ein bisschen trainieren. Und hoffentlich wird sich... Schlock zu Toter gewickelt. Das wäre natürlich episch auch in 1000. Ob das jetzt so war, wird? Mal schauen. Kommt drauf. An was wir für haben. Ich hoffe, ich hatte die Start auch fertig auf der Ich weiß es gerade gar nicht genau. Aber ich glaube schon. Ah nein. Ich glaube, da gibt es auch ein Glitch. Kann das sein? Ja. Doch, da gibt es glaube ich auch ein Glitch. Oh Gott, da gab es auch ein Glitch. Nee Leute, wir machen keine Glitches mehr. Äh ja. Ja. Da gab es irgendwie einen Trainer, den muss braucht man für einen Glitch. Achtung! Route 12 wird von einem schlafenden Pokémon blockiert. Umleitung Feldzone nach Lavandia. Polizei von Ora in der City. Das bedeutet, wir müssen nach Lavandia City oder nach Lavandia. Wieder durchkommen? Durch den Tunnel. Wo ist der Tunnel? Natürlich da, wo wir vorher nicht hin konnten. Ist ja klar. Oh, geil, die Musik! Gibt das Höhle. Naja ah, die Nostalgie. Die ist natürlich toll. Gegen kämpfen jetzt einfach. Ich ignoriere das einfach, dass wir gegen die eigentlich nicht kämpfen sollten, weil es da irgendwann Glitch gibt. Aber den Glitch machen wir nicht. Ich habe irgendwie nicht so viel Lust auf Glitch. Es war einfach nur das Spiel genießen mit euch zusammen. Also ja. Hast du Lust, mit mir zu kämpfen? Lass uns kämpfen, Hallo, Keine Ahnung, was heute mit mir los ist. <lacht> Teenager, sterben, kämpfen mit einem Brettern, was eh niemand benutzt. Keine Ahnung, ich, ich bin jetzt einfach mal das Große. ich bin nämlich das Große, dass ich... Äh, entwickelt, ich glaube, auf Level 36, kann das sein? Dann haben wir noch einen weiten Weg vor uns. Boys, boys, das können ein bisschen lang werden. Oh, komm, jetzt ich sterben. Easy! Hä? Das ist gemein. Nö. Nee. Eigentlich nicht. Ich habe gerade erst angefangen, Pokémon zu trainieren. Ich dachte gerade, wollte wollten sagen spielen. Oh, okay. Ein Sondern! vor der Faker. Saucze, so, komm, wir heizen äh, ihn. Ja. Fuck ihn richtig ab mit Rankenieb. Das aussieht wie ein Zerschneider, aber egal. Ach komm. fuck yeah. Satz in Level 20! Äh, ich glaube Satz sind wirklich 26 oder so. Was war es jetzt für ein Bookman? Zubat! Ach komm. Zubat schaffst du doch, oder? Oder? Hallo? Fuck! Nein! Gut! Ey! Scheiße, wir sollten wechseln. Skrote! Äh, Skrote ist unsere einzige Hoffnung. Bist du die ganze Zeit einsetzen, bis du tot bist? was? Ich hasse schwache Pokémon! Also hast du dein Team? Oh, Krasse Beleidigung! Ein wildes Pokémon ist schwer Ist ein Pokémon, was wir schon im Team haben? Schnell Ach komm, beim letzten Gras läuft schon wieder. Ich muss nach Hause gehen. Wenn du überhaupt Eis Dick der Höhle gehen wir noch nicht hin. Hab ich nämlich keine Lust zum Kahn. Right right so, Hike Schwester Joy. Okay, dann dein Großheil. Oh. So, da unten gibt's glaube ich auch noch einen Trainer. Ja, genau. Ey, was ist mit dir los? alter Mann? So, dann Glück gegen mich. Das will ich ja mal sehen. Du kannst doch eh nichts ausrichten, oder? Oh. Ein Spieler. Richtiger Playerboy. Okay, der war schlecht. Sorry. Der, war, der, war, der war wirklich schlecht. Ein Quapsel. Oh mein Gott, was ist mit den Augen passiert? Da oben. Das ist doch richtig und zwinkern, Alter. Ein armes Quapsel, ich erlöse dich. Von deinem bösen, bösen Trainer. Der richtiger Player ist. Ach komm, besieg ihn jetzt nicht. Oh nein, Hypnose! Satz so, schläft! Oh toll, hab ich irgendwie Item äh, Aufwecker, hab ich irgendwie einen Aufwecker. Das wäre so also nicht so ein nicht schlecht. Sobald wir die Truhe, äh, Route geschafft haben, wenn ich zurückgehen, ein Fahrrad holen und dann gehen wir auch in den Berg rein. Ah, schon aufgewacht, okay. Krankenliebens zerstören, richtig. Schon zehn 10 Minuten die Folge, wow. Hammer. Hammer, wie, wie weit wir du schon geschafft haben mit Pokémon. Kommt ihr jetzt bald, ähm, ich kann mal ein Thema ansprechen, ähm, wenn ich hier kämpfe. Es kommt ja jetzt bald Pokémon Gold und Silber für eShop. shop Für die Nintendo E-Shop. Also halt Virtual Console für 10 Euro, glaube ich, ungefähr. Ich gab auch letztes Jahr für Rot, Blau und Gelb. Und diesmal fehlt irgendwie Kristall. Wo ist Kristall hin? Das ist irgendwie komisch. Auf jeden Fall, ähm, welches auch natürlich Let's Playen, denke ich mal. Also ich kann natürlich welches Let's aber ob ich es auch wirklich so auf dem 3D-Asset kann. Mal schauen. wäre natürlich ein bisschen angenehmer für mich. 21 läuft. Aber was ich gehört habe, starke Spore. Das habe ich jetzt nicht gehört, aber... Muss ich eigentlich schöner lernen. Aber mach mal. Äh, Schlafpuder. Schlafpuder oder Stachelsporer? Stachelsporer. Stachelspore. Passt mehr zu, äh, zu Fenstern so. Finde ich zumindest. Und Giftpuder, Leute, auf jeden Fall bleiben. Schlaf ist mehr so... Fürs fangen von Pokémon. Wenn ich es unbedingt brauche, dann hole ich mir einfach eine TM und gib's Mio. Mio kann nämlich alle attacken lernen, weil ich es nicht gesagt habe. Das Glück hat mich verlassen. Tada. Hey, was? Das entwickelt sich! Oh mein Gott, das passiert jetzt schon? Ultrigaria! Oh, oh, ich habe gerade Träger gelesen. <lacht> Fail. Ultrigaria, oh, nice! Jetzt haben wir mal die Stats hier. Nein, sind wir mal die Sitz. Oh. Geil. Jetzt brauchen wir nur noch einen Blattstein. Den kriegen wir in der vierten Stadt. Also in der Stadt, wo der vierte Arena leiter ist, glaube ich. Glaube ich da, ja. Glaube ich schon. Hashtag, glaube ich. Den werde ich aber erst benutzen, wenn wir vier, fünf Orden haben, glaube ich. Einfach, weil das ein bisschen cooler ist. Nice, Satze. Nice. Dafür gibt es Speicher. Also, was ich auf jeden Fall sagen wollte, war, dass ich gehört habe, es gibt so, es gibt in Japan, also auch in Deutschland wird es auch geben, glaube ich, solche Boxen mit Download-Code drin. Und ich hoffe halt wirklich so sehr, dass in den Boxen halt nicht nur Donald drin ist, sondern auch das drin ist, was auch in, in Japan ist. Jetzt sehe ich vielleicht was. Meine Pokémon müssen bereit sein. Und zwar ist der, ähm, solche, solche, also äh, so Sticker halt. So alte Sticker. Von halt, ja klar, ne? von den Statern halt. Und, ja, wie geil das, geil das aussieht mit Utrigaria. Ich bin stolz auf Utrigaria, hast gut gemacht. Das geht dir nicht. jetzt kann Patix hier ein bisschen mal leveln, endlich mal. Ja yeah, yeah. Und da es das Geilste Geile. Da gibt es sogar Magneten. Die sehen so aus, die Magneten sehen genauso aus wie die Cartridges damals für die Gameboy. Nur halt, Magnet! Und ich glaube, die sind ein bisschen, ein bisschen kleiner, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Aber seitens raus. Und ich hoffe wirklich, dass es auch in Deutschland, in der deutschen Pack, da, da drin ist. Und ich werde es auf jeden Fall bestellen und Unboxing von machen. Also zumindest, falls es noch bekommen sollte. Ich glaube, da wird es riesen Ansturm von geben. Zumindest erwarte ich das von Pokémon Fans, Leute. Wobei, das habe ich euch gefunden, Spoilers. Jetzt kauft es wahrscheinlich jeder. Hätte ich lieber nicht getan. Ah, nee, komm. Ich zwar kein News-Channel oder so, aber... Komm, ich es ja mit euch teilen. It's a secret. It's a secret to everybody. You know? Ein Nidorino! Das ist, äh, ein... Weiter von männlichen Nidoran. Patex. Erreich Level 25! Ich wusste es! Nice. Das war schwach. Also von dir war schwach, ja? Das stimmt. Wettkämpfe. Ich kann ihnen nicht widerstehen. Ja, das kann ich verstehen. dass du sie nicht widerstehen kannst. Das war nicht witzig, nein. Okay. Du Fenster, hey! Mach doch mal mein Satz hier nach. Sonst gibt den Stress. Patex, zeig dir mal hier mal ein paar Manieren. Bring dir mal ein paar Manieren Manierenbrei. Ach, Schlafpuder, ja. Ja, aufgewacht, nice. Ich Ach, Mirabla! Keine Ahnung, ihr auch nicht mehr in mir. Ja, das war's. Ich hätte einfach keine Chance gegen dich! Oder irgendwie sowas hat ich gerade gesagt. Ich weiß es gerade nicht. Ich hab das geskippt. War er noch unser Gegner? Ich werde die Route wahrscheinlich nicht schaffen, weil ich nicht alle finde. Ich habe noch nie gewonnen. Ich beginne jetzt, nein! Ähm, noch was zu sagen? Ich werde den Pokédex, ich werde nicht alle Pokémon fangen, das nicht. Außer also aus einem Grund, weil ich glaube, man kriegt hierfür nichts. Und ich es auch nicht. Ich werde aber versuchen, so viel wie möglich zu... Also nicht zu fangen, teilweise dann auch, aber so viel wie möglich in den Pokédex zu kriegen. Ich verstehe, was ich meine. Komm Gute, ich äh, mal Level up hier. ein hm, Vulpix. Was zum... Wie sieht denn Vulpix bitte schon aus? Ganz anders als heutzutage. Heutzutage ist viel schlimmer. Wie süßer. außerdem auch abkommt. Schmerzen, nice. Das habe ich kommen sehen. Ich habe deinen Tod kommen sehen. Oh. Das war nicht sehr nett, mein Was ist denn nur los? Ist der Dings-Trainer, oder? Ja, anscheinend. Ja, sieht so aus. Ich glaube, es gibt noch viele Trainern. Leben wir noch? Da wird's noch, okay. Bam, bam. Ich muss sagen, die Route ist unübersichtlich. Im Remake ist sie viel übersichtlicher. Das Remake kommt auch irgendwann mal. Irgendwann, wisst Ja, Ja, ich weiß. Ich weiß noch nicht genau, wann. Vorsicht, ich verlege hier gerade Kabel. Was? Was zum Teufel? Was? Mechaniker? kann mal einen Moment Pause machen und sein Gesicht anschauen? Ich mache mal eben Pause. Kann mir bitte mal jemand sagen, wie das Gesicht aussieht? Es sieht. Ja, also allgemein. Wieso? Wieso gibt es dich? In Remake sah die viel besser aus. weiter. Aber naja. Muss Nintendo. Das ist Game Freak. Das Spiel von Game Freak. Den hast du gepublished. Wir haben da, wir haben wieder ein Opfer. Musst du streuen? Das war ein Stromschlag. Oder ein Fake-Schlag. Oh, hallo. Nimm dich vor, Hochspannungen nachts. Was ist denn hier alles los? Überall Elektriker, Mechaniker, <lacht> die sehr strange aussehen. wieso? Wir wissen es nicht. Noch einmal, ach komm, geh weg. Ah, wieder meine Schublade, Schublade, tut mir leid. Ach stimmt ja. es wird Noch ein Magneti. Ach, das ist doch langweilig. Komm schon, mach mal was anderes. Noch ein Magnetil oder Nernst. Langweilig. die hey, Magneton. Oh. Wie sagt das Dritte? Kein Auge? Oder das dritte ja oben? Ohren verlassen? Sanda erreicht Level 22, nicht errichtet. Das ist wieder aber... Nein, nein, Au, der Funke ist übersprungen. Was? Sanda so entwickelt sich? Heute ist ja die Entwicklungsfolge. Oh mein Gott. So früh schon? Nicht erwartet, aber nice. Oh mein Gott. Cool. Trotzdem cool. Sanda geil. Willkommen im Team. Ich muss ehrlich sagen, ich habe eigentlich erwartet, dass sich schön auf die gewickelt. Ne. Alle anderen Pokémon wickeln sich. Außer Partex. Ich will Partex. Partex auch eh noch ein bisschen. Ist das gewickelt, glaube ich. Mit ein bisschen, weil ich ein bisschen mehr Viel. In meiner Klasse bin ich der Beste. Das wollen wir mal sehen Wie gut ist denn deine Klasse? Also ein bisschen schlecht. Eine Radfraatz. Ich mach mal eben mit Sandama. Mit Sandama. Kämpfen, wie es aussieht. Oh, cool, echt cool. Das ist, du wirst schon. da Sandama, ist die letzte Entwicklung. Das ist geil, nicht geil, sondern geil. Ja. Yeah. Oh, die Folge zu Ende. Oh nein, das ist nicht gut, das ist nicht so oh, gut. Ein Radfahrer oh, sagt, komm, nein, mach ihm down. Radikal. Oh. Oh Gott, oh Gott, ich mach's. Risky, risky. Come on. Yeah. Gewonnen. Ich muss meine Pokémon mehr trainieren. Das siehst du richtig? geht, zurück in die Pokeschule. gekämpft. Ja? Nein? Vielleicht? Ja, ja. Gut. Ich würde sagen, wir, über wir machen die Folge ein bisschen länger, indem wir ein traumatisch ähm, bekämpfen. Und es auch anfangen. Und danach... Können wir noch mal runten gegen den nächsten Trainer? Da war's das. Komm, ich werde es mal fangen, oder? Sie sind alle so stark. Egal, ich versuche es einfach mal so. Hä? Nur noch vier habe ich. Ich habe nicht mehr angekauft, deshalb. Und? Es wird rausgehen, oder? Nein! Nein! Nice, Traumato! Wenn es sich ein ziehen tun, ich habe es nur so gefangen. Und damit ich euch die einfach vorlesen kann. Hypnose ist es. Traumato versetzt Gegner in den Schlaf und frisst deren Träume. Also, er macht einen auf. Wie das Pokémon? Darkrai, genau. Okay, Darkrai versetzt sie in Albträume. Das ist ein Unterschied, egal. Von Albträumen wird ihn ihm aber übel. Ach so. Okay. Nein, wir immer keinen brauchen wir nicht. Und du, du bist unser letzter Gegner für heute. Haha, <lacht> bisher habe ich noch nie verloren. Willkommen beim ersten Mal. Und das hat sich sehr zeitlich angehört. Aber egal. Habe wieder der Schublade. Wollte mal. Ach komm! Oh Gott, Sander ist ja. Ist nicht gut. Ist nicht gut. Beom und Satte Level 22. Ich bin stolz. Magnet hier. Äh, Magnetil. Möchtest du kämpfen? Na ja, klar besiegt und was ist, also was warst du ich war ja voll einfach es gibt immer ein erstes Mal wie ich sagte <lacht> ich habe genau das Gleiche gesagt gut und dann würde ich sagen das war's mit der Folge wenn ihr wissen wollt wie es weitergeht in Pokémon Blau dann klickt auf die links auf dann klickt nach links ja ich kann schon nicht mehr reden deshalb wir sollen schnell mal wenden rechts ist die Playlist oben könnt ihr kommen man aber Kanal da könnt ihr abonnieren ich kann nicht mehr reden haut rein und tschüss